zu einem glaubwürdigen Leben nach dem Evangelium. Auch heute ist dies wohl die Grundvoraussetzung, Glauben stiften zu können. Wenn Sie die Gesichter sehen, ist ein Bild, ein Spiegel. Es geht um mich, es geht um uns, es geht um Männer und Frauen heute, die aufgerufen sind, Glaubensstifter zu werden, für sie eine lebensverändernde Kraft und den Glauben zu schichten. Und dazu sind wir eingeladen und diesen Impuls möchten wir auch in eins Mainz geben, in der Eröffnung der Diaspora-Aktion in diesem Jahr.